Raphael ist auf Bewährung, Gabriela auf Entzug. Auf der Straße der Bekehrung, nach einem langen Höllenflug. Wir achten auf Etikette, ziehen keine Linien mehr. Nicht die kleinste Wette, der letzte Hundekampf ist lang, lang her. Nie mehr Kommeturen, Unsere Westen sind jetzt weiß Keine Hehlerspur Nur noch der Kaffee Ist hier heiß Böse Engel fliegen langsam Bis zum Himmel Ist schon noch weit Wir sind zu so herrlich. Und wir nutzen unsere Zeit Wir zahlen uns Gehälter Mit frisch gewaschenem Geld Gefallene Engel werden älter Und zu Herrschaften von Welt Wir nennen uns Gesellschaft Teilen Verlust und Gewinn Statt Wodka nur noch Rohsaft und Ding wird. Gin, Gerd hat jetzt einen Abschluss, Yoga, Jura oder so, der finanzielle Abfluss geht aufs Konto, 100 pro. Sänge fliegen langsam, bis zum Himmel ist noch weit. Wir sind unendlich handsam und vermeiden jeden Streit. Und hier stehst du vor uns, unser alter Knastkumpan. Hältst die Hand auf und bedrohst uns, wie bei Räuber und Gendarmen. Verschone uns mit der Wumme, Gewalt erfüllt doch keinen Zweck. Nenn uns deine Summe und wir schreiben dir einen Scheck. Wir stoßen drauf an mit O-Saft, tauschen Knastgeschichten aus. Das Gift nimmt dir die Kraft und schon schaffen wir dich raus. Langsam bis zum Himmel ists noch weit, Wir sind unendlich handsam und vermeiden fast jeden Streit. Deine Grube ist gegraben und dein letzter Trip beginnt. Als wir dich entkleidet haben, finden wir Mikros unterm Hemd. Raphael bekommt eine Krise, Gabriela war zur Ruhe. Wir rollen dich auf die Wiese, fächern frische Luft auf dir zu. Du wärst jetzt unser Kompagnon, dein Anwalt heißt jetzt Gerd. Hättest du das Angebot nicht angenommen, legst du jetzt unter der Erde. Böse Engel fliegen langsam, bis zum Himmel ist noch weit. Wir sind unendlich langsam und wir machen uns. Hier noch eine Weile breit. Vielen Dank.